Wenn ein Buch nicht im gemeinsamen Verbundkatalog, kurz GVK, vorhanden ist, kann es immer noch sein, dass es in einer anderen Bibliotheksregion verfügbar ist. Dafür können Sie die verbundübergreifende Fernleihe nutzen. Sie suchen im GVK nach dem Buch Die Erebien der Schweiz von Peter Sonderegger. Ihre Suchanfrage ergibt keine Treffer. Über den unten stehenden Link erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Suche über die verbundübergreifende Fernleihe fortzusetzen. Wenn Sie darauf klicken, sehen Sie die Suchergebnisse der anderen Bibliotheksverbünde Deutschlands. Sie können nun wählen, ob Sie das Buch aus dem hessischen oder dem bayerischen Verbund bestellen möchten. Um eine Fernleihe aufzugeben, wählen Sie auf der rechten Seite die Option Leihbestellung aus.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 Bitte überprüfen Sie die Angaben und geben Sie das Passwort am Ende ein. Um die Fernleihe aufzugeben, klicken Sie bitte nur einmal auf Bestellen. Sollten Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.